Und was auch interessant ist, man merkt sehr, sehr schnell, welche Hand stabiler ist. Ich merke, diese Hand ist stabiler, so wenn ich nachher mit zwei Händen patte. Hallo, willkommen beim Wohnhochschi Golf. Wenn du die Zeit hast, möchte ich gerne, dass du eine Challenge mitmachst. In dieser Challenge solltest du jeden Tag... Bis du wieder auf den Platz darfst, naja, hoffentlich ist das bald, Folgendes tun. Du musst nicht auf dem Golfplatz sein, da kannst du sowieso nicht patten, aber wenn du so eine Pattmatte hast oder einen Teppich zu Hause oder wenn du das Glück hast, wirklich ein schönes Grün zu haben, mach bitte Folgendes. Patt mit einer Hand. Nun, ich werde es demonstrieren und die Challenge geht darum, dass du jeden Tag 15 Mal mit einer Hand pattest und dann 15 Mal mit der anderen äh, Hand pattest. Ich bin, nee, ich mache das lieber so. Ich bin 5 feet äh, vom, vom Loch. Das sind ungefähr eineinhalb Meter bin ich vom Loch entfernt. Ich denke, das ist eine gute Entfernung. Und äh, bitte äh, lass meinen linkspatten dich nicht verwirren. Ich patze zurzeit Zeit links, weil rechts rum habe ich die Jips. Meine Hände sind nicht ruhig, aber so geht es eigentlich ziemlich gut. Und egal, beide Hände müssen bitte benutzt werden. Ich mache jetzt ein paar Patz einhändig. Und dann erkläre ich, warum das so gut ist und warum das dir helfen wird. So, erstmal muss mein Freund Freddy aus dem Weg... Sorry, my girl. Come here. Okay, es geht los. Okay, jetzt mit der anderen Hand. Je mehr ich über, merke ich, wie wichtig die Ballposition ist. Wirklich darauf achten, dass die Ballposition stimmt. Okay, warum wird es dir wirklich helfen, einhändig zu üben? 30 Mal am Tag, 15 15 die erste, Der erste Grund ist, dass es natürlich gut für die Koordination ist. Und dann zweitens, wenn man einhändig pattet, pattet man automatisch ruhiger. Und dein Schwung wird wirklich weich aussehen, nachdem du das mehrmals getan hast. Und dann drittens, man, wenn man mit einer Hand pattet, passiert Folgendes, und man redet nicht sehr viel darüber, aber was, ach Mann, was bei einem guten putt passiert, ist, dass man released. Das heißt, die die Handgelenke werden ganz leicht eingesetzt. So, dies wird nicht gehen und das wird auch nicht gehen. So ein ganz leichter Release wird so geübt. Und das muss man auch mit beiden Händen tun. Und was auch interessant ist, man merkt sehr, sehr schnell, welche Hand stabiler ist. Ich merke, diese Hand ist stabiler. So, wenn ich nachher mit zwei Händen patte, werde ich darauf achten, dass ich mit, meine, mit dieser Hand führe. Letzter Tipp, um das interessant zu machen, versuch mal einen kleinen Wettbewerb gegen dich selber zu machen, äh, beziehungsweise rechts gegen links. So, was ich tue, ich patte immer abwechselnd. So, das war eins, oh, das war zu nah. Das war eins re rechts und jetzt mache ich eins, links und es steht 1 zu 1. und ich gucke immer, welche Hand gewinnt. Das macht es auch spannender. Und dann kann ich wieder sehen, mit welcher Hand ich dominieren sollte, wenn ich patte. Okay, dann vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich auf deine Likes und bis bald.